Ha kurzer Tipp zu SSD. Es ist nicht unbedingt gesagt, dass Ubuntu 14.04 automatisch eure SSD trimmt. Ne? Findet ihr unter wiki ubuntuusers.de SSD trim. Und zwar gibt es im Moment noch eine Whitelist, eine Positivliste, welche SSDs überhaupt unterstützt werden. Wenn ihr das trotzdem mal wagen wollt, auf eigene Gefahren, ne? ich habe hier zum Beispiel, ihr könnt prüfen, ob ihr eine SSD habt, mit Disk. Einfach Disk eingeben im Dash. Und ich habe hier eine SSD. Und diese SSD sollte mal automatisch, regelmäßig, ja, ich sag mal ein bisschen gewartet werden. Dann gehört das hier noch dahinter. In welcher Datei das steht hier. so. Gehe dann mal auf ein Terminal, machen wir das jetzt ein bisschen größer. Solo Nano und wir gehen in etc. Cron weekly und zweimal Tab drücken, wenn wir wieder vergessen haben, wie das gießen hat. fs-trim und können dann die Datei editieren. Passwort. Und dann sollte das am Ende des Tages so aussehen, wenn es bei euch nicht dahinter stehen sollte. Na, so sieht es normal aus. STRG-O Steuerung, speichern. Steuerung o Enter. Steuerung x Beenden. Und beim nächsten Start. Wir haben schon sehen, was wir davon haben. Automatischer Trim. Schauen wir mal, ob es klappt. Wie gesagt, alle Angaben ohne Flinte. Äh, Gewehr. Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.